Oh going to Ja, das wird einmal an der Wisch mit einem Platten. Ja. Seid ist was Interessantes. So, so. Maybe it's not something to eat? Ja, mm, ja. Schaut gut aus. Es gibt wieder mal Suppe. <lacht> so, das ist die Köchin. Sehr gut. Oh, gut gekocht. ja <laughs> <free. Yeah>, look <coughs> yeah. selfie video hallo das ist vietnam ja ja wo gut Da gibt es wieder einmal einen Ölwechsel beim Moppet. Das sollte alle 500 Kilometer machen und es beim Verkaufen gesagt. Ja, das bis, bis, bis 2000 Kilometer. Ich schaue das immer so bei 1000 Kilometer ja Eigentlich das Öl schaut noch immer gut aus. Es kann ja sein, dass es ein bisschen zu wenig drin ist, weil da sind nur 0,8 Liter drin sind, sind es guter. Das ist nicht viel. Und dann lassen wir mal waschen. Das alles zusammen für 100, äh, 30.000 und 140.000. Das sind ungefähr 5 Euro. Passt ja, schon. So, aber die Mechaniker zwischendurch auch mal eine anrauchen. <lacht> mein Freund, der von der Werkstatt, der wollte unbedingt ein Video machen. So, danke! Ein kleiner Tipp für einen Kaffee und einmal, wenn du mal zwischendurch was Süßes magst, die Happy Bakery. Natürlich ist das jetzt in Spiegelschrift da. Aber ihr könnt es ja irgendwie doch erkennen, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich werde einfach einen Link mit der Location da schicken, also in Wien. Happy Bakery, nette Bedienung, super Kaffee und äh, sehr gute Süßspeisen. Ich werde ja schon immer plader. am Markt von Wien. Äh, Habt ihr ein paar Spezialitäten gesehen? Also wenn ihr kein oder lieber seid und nicht unbedingt Hund als Essen setzt, dann würde ich mir das Video jetzt nicht anschauen. Ansonsten schaut es einfach weiter. Äh, die ersten Texte Text reinschreiben, in vier Minuten, dass das Video über die Delikatesse da, äh, sag ich mal, wo, wo, die, wo das gefährlich ist. Also müsst ihr mir die Augen zu machen oder schaut das Video überhaupt nicht an. Alle Fälle. Da gibt es Hundert nicht zum streichen. Das ist so frisch sind, ey. Was ist das? Ah, guck mal. Hä? Haben wir schon die erste Rarität? Das ist ein Krödeshundel. Und da sind ein paar Krödeshundel. Ich muss sagen, jetzt habe ich gerade das doch hinten gerostet, das da das doch schmeckt war das das ist irgendwas mit Ingwer. Die, die die Frada hat mir das im Kosten gegeben. Sehr gut! Mmh. gut! Und schon haben wir es gekauft. Sehr gut ist das Ganze. Heute gibt noch ein ungesundes Abendessen, Burger bei Lotteria. Lotteria scheint mir das vietnamesische Pendant zum McDonalds zu sein. Auch schon jetzt nicht schlecht. Mal schauen, wie es schmeckt. Ja, so ein Big Mac und ein Stück Händel für 3 Euro und ein Cola dazu. Da nicht so schlecht aus, aber man muss überraschen.